Ist, ähm, die grundsätzliche Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Schrobenhausen-Eichach ist ja was, was schon sehr, sehr lange währt. Und das wiederum ist nur ein weiteres Beispiel von schon vielen Projekten, die wir in den letzten Jahren zusammen gemacht haben. Ich möchte die Gelegenheit einfach an dieser Stelle mal nutzen, auch nochmal, Gerhard, dir in deiner Funktion als jetziger Präsident, herzlichen Dank zu sagen, dass das funktioniert hat, dass es so erfolgreich gelaufen ist und dass es vor allen Dingen auch so menschlich, angenehm und wirklich freundschaftlich fast schon, äh, sage ich mal, ähm, vonstatten gegangen ist. Wir haben uns bei einem wunderbaren äh, Nachmittag bei uns auf der Terrasse kennengelernt und haben dann im Grunde genommen das Projekt innerhalb kürzester Zeit auf die Reise gebracht und haben es in einer affenartigen Geschwindigkeit auch zum Abschluss gebracht. Es ist also wirklich sensationell gelaufen, herzlichen Dank dafür. Was ich auch noch sagen möchte ist, der Christian Reiter ist auch anwesend beispielsweise. Mein Gott, ich sage nur das Thema Zahngold vor ein paar Jahren, wo wir von jetzt auf sofort überrascht worden sind mit ohne Ankündigung, Mensch, ich kommt doch mal vorbei, ich habe da was für euch und hat da ein Jahr lang für uns das Zahngold seiner Patienten gesammelt und hat das mit 7000 Euro einfach so überrascht aus dem Nichts heraus gesehen. Ähm, auch das war ein Wahnsinn, eine riesige Überraschung und Christian, vielen Dank. Auch das ist immer was, woran ich wahnsinnig gerne zurück wo ich gerne zurückdenke. Dann möchte ich noch mal den Rotary Run erwähnen. Wer sich daran noch erinnern kann, das war 2014, glaube ich, ist es? 2012? oder? 2012, ist es gewesen, genau. wo wir auch äh, mit dem Rotary Run in Schrobenhausen 15.000 Euro zusammen einsammeln konnten, auch aus einer Initiative heraus, die vom Rotary Club auf die Reise gebracht worden ist, mit dem Matthias Matuschik, damals als Moderator, und wahrscheinlich habe ich etliches vergessen. Das kommt nachher alles bei den Fotos. Aber bei den Fotos, genau. Da werden wir, wenn es das eine oder andere dann auch wiederfinden, weil wir natürlich das auch abgelichtet haben. Aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, nachdem wir hier, wirklich mal, den jetzigen Präsidenten so schön bei uns haben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war nicht unser letztes Projekt, aber es war jetzt auch wieder eins für uns persönlich, für die Eva und mich, der schönsten, weil wir halt ganz, ganz nah dran gewesen sind, uns ins... Das erste Projekt, was wir in kompletter Eigenregie sozusagen der Verantwortung der Kinderhilfe mit dem Rosary Club gemacht haben. Vielen Dank und jetzt lasst es euch schmecken dann, wenn es essen kommt. Ja,